Ja, Hallöchen und Willkommen zu einer neuen Folge Mario Kart 8 Online. Äh, Mario Kart 8 Deluxe Online. Ab sofort mit Mario Kart 8 Deluxe. Und weil es Deluxe ist und ich für diesen scheiß Online Modus geblasht habe, ähm, kann ich jetzt auch mit Daniel hier spielen. Und der ist auch da übrigens. Lol. Ich bin da. Ja, hi. <lacht> <lacht> Gut. Ja, ich habe gerade eben gesehen, ja. Die erste Folge von Markkart 8 Online, die kam im April 2016. Die letzte Folge, die kam letztes Jahr im April. Darum dachte ich mir so, ja, wer mal wieder Zeit. <lacht> ja. Warum nicht? Kann man ja machen, so verspätet. Ein Jahr. Ja, und der Daniel, der hat, hat, mir, hat mir zwei Fragen gestellt. Und zwar, <lacht> einmal äh, zu... Switch VR und einmal zur Mario Kart Tour App, was ich davon jeweils halte. Und der Zufall ist, Daniel ist auch dabei, also können wir darüber reden. <lacht> <lacht> <lacht> ja, was ist ein Zufall? Ich bin wohl auch da und äh, wir können jetzt darüber reden. Also, ähm, Womit fangen wir an? Ich, ich meine, über VR kann man lästern, über Mario Kart Tour im Grunde auch. <lacht> Lass mit mal 2 App anfangen, weil das ist glaube ich erstmal weniger, erstmal erstmal das kleinere Thema. Alles klar. Ähm, wie so der Zufall so will, kam letztens irgendwie eine Meldung, hey, eine Beta kommt raus und ähm jetzt in diesem, in, ne in diesem Mai. Im Mai, sogar. Und äh, ja, das Problem, was ich daran sehe, ist einfach, man hat nichts im Spiel gesehen. Man kennt gar nichts. Es ist eine Beta, <lacht> das ist erstaunlich. Es ist eine Beta. Es ist eine Beta. Man hat einfach nicht zum Spiel gesehen. Das Traurige ist aber halt Beta kommt, äh, das Beta die Beta Phase ist eigentlich immer so, das ist das fertige Spiel meistens. Ich weiß nicht, ich habe echt das Gefühl, also, die verkacken das Marketing einfach komplett. Ich meine, ich habe das Spiel vergessen. Ja, an Pokémon Go zum Beispiel im Vergleich musste man die ganze Zeit denken, weil es einfach überall war. Ja, Und ich habe es heute nicht gespielt. Ich auch nicht, nur einmal. Das liegt dann. Alles. Was soll die Scheiße? Und bin wieder nach Hause gegangen. Ich hatte einfach keinen Bock extra für, wegen der App rauszugehen. Vor allem wegen Pokémon nicht. Ja, ich dachte mir auch, ich dachte mir auch so, warte mal, du bist, jetzt, du bist jetzt wegen dem Pokémon, der überhaupt nichts so wert war, bist jetzt nach draußen gegangen. Ja. Ziemlich weit weg von deinem Zuhause. Und dann, es wurde mir erst bewusst, als ich dann das Pokémon gefangen habe. <lacht> ich dachte mir so, hm, irgendwie ist das nicht so toll. <lacht> Kann ich verstehen. Ja, wir haben ja noch nichts gesehen zu der App und ähm, ja, wir haben echt, also ich weiß nicht, ich habe eigentlich vergessen, dass, also wie du schon gesagt hast, dass die App irgendwie existiert. Ich ja. weiß nicht, ob das gut ist, wenn man nicht mehr weiß, dass es was gibt. Ist es nicht. <lacht> ist es überhaupt nicht. <lacht> ich glaube auch nicht. Und ähm, ja, aber wenn es eine gute App wird, dann könnte man sicherlich auch einiges erwarten. Also, ich denke nicht, es wird so groß werden wie, wie bei Pokémon Go. Einfach weil es einfach weil es komplett anders ist. Ich bin nur gespannt, mhm. wie sie es umsetzen. Wird das jetzt eine kostenpflichtige App werden? Ich weiß nicht, ob es bekannt ist, aber falls ja, dann habe ich das vergessen. Also, sorry. Ich auch. Ja, und... Ähm, die Frage ist: Wie machen sie es? Machen sie es so wie Pokémon Go kostenlos und über In-App-Käufe oder machen sie es wie bei äh, also, oder auch wie bei Fire Emblem? Da ist es ja auch mit In-App-Käufen oder macht man es wie Mario äh, Super Mario Run und verlangt erstmal so ein mhm. kleines Geld oder macht eine kleine Testprobe, kriegst das und das äh, so als kleines Anfangskram umsonst, aber für mehr Inhalt musst du halt bezahlen. Ähm, darauf wollte ich ihn, also das wollte ich, äh, irgendwie jetzt ansprechen. Ich denke schon, dass es kostenlos wird. Ich, ich glaube, wetten, das ist bestimmt bekannt, aber, äh, <lacht> wenn ja, dann ist das ein bisschen doof, wie das hier rüberkommt. Aber, ähm, ich, ich denke ich schon, nichts dass davon es kostenlos wird, weil Mario Run, äh, es gab viele, die mit dem Preis nicht zufrieden waren, weil es ja eine App ist. Also, ich würde auch, ich hätte auch dieses das game ich hätte vielleicht 5 Euro ausgegeben, das wäre es aber auch. Ja. Keine Ahnung. <lacht> Aber ich denke, es wird sehr, sehr interessant Also. Ich weiß halt nicht, ob die Leute dann wirklich das spielen würden. Und die Frage ist halt auch, inwiefern wird Mario Kart Tour aussehen? Wird das einfach nur Singleplayer sein oder wird es auch online Multiplayer geben? Ja, wie gesagt, das, das weiß man wohl alles nicht. Das wäre total interessant, ehrlich gesagt. Ja. Also, ähm, ich weiß nicht, da ist auf jeden Fall viel, viel, viel, viel möglich, aber man weiß halt absolut gar nichts. Mhm. Ich weiß auch nicht, wann es offiziell komplett rauskommen soll, also die fertige Version. Aber wenn jetzt schon die Beta kommt, könnte es eigentlich nicht mehr so lange sein. Also gehe ich mal von aus. Ich auch. Ich denke schon, dass es... Das... Ich Doch, doch, ich glaube, es war irgendwas mit Sommer die Rede, diesen Jahr. Stimmt, ja. Aber ich also weiß ich bin nicht. mir doch sicher. Finde ich ein bisschen spät. Also das, das wäre jetzt erst so spät äh, was über, erfahren über das Spiel. Ja. Aber ich meine, Nintendo hat ja auch ein bisschen... Es geht jetzt ein bisschen anders vor seit einer Weile mit ihrem Marketing. Aber das ist wieder so so sehr, sehr komisch. Das ist wieder so ein altes Muster, dass sie so nichts sagen. Hä? <lacht> hey, wie damals war das... Äh... Äh, bei den NX-Gerüchten. Oder bei Pikmin 4. <lacht> da haben sie dann äh, einmal gesagt, ja, das Spiel ist fast fertig und dann kam. Und dann Metroid Prime 4. Und dann ka dann kam dann kam da nichts mehr. Ja. Über <lacht> Yoshis Craft World kam auch eine lange Zeit da nichts mehr. Als es. ich meine ich habe nicht mal mitbekommen, als es rauskam. Ja, ich auch nicht. Also es ist schon... Es ist teilweise echt scheiße. Aber Bei Smash wiederum war es dann brutal. Hat man das auch überall mitbekommen. Hat sich auch dementsprechend verkauft. Boah. Ich, ich habe es nur mitbekommen, weil mich alle auf, der, auf, auf dem Twitter-Feed damit genervt haben. Und vor allem du und, und Tim. Also Grüße <lacht> gehen raus an Punchy oder Punchtendo. Ich hab... Dadurch habe ich überhaupt erst mitbekommen, dass, es das, dass das Spiel rauskommt. Mal abgesehen davon, dass da mein Geburtstag <lacht> rauskam. Das ist der einzige Grund, warum ich es mir ehrlich gesagt gemerkt habe. Ja, ich weiß, ich war, ich war zu sehr gehypt. Aber tatsächlich <lacht> freue ich mich etwas mehr auf Mario Maker 2, weil... Ja, warum nicht? <lacht> Dann baue ich meine, meine Level da. <lacht> die nicht allzu gut wären wahrscheinlich, weil ich keine Ahnung habe, was ich machen soll. Joach. kannst ja kannst ja doch dein Ga dein Game Maker Kram machen <lacht> ja musst nichts mehr programmieren ja ähm, ja aber ich glaube hast du noch was zu sagen zum Thema Mario Kart Tour nee ich habe auch Angst irgendwas zu sagen weil ich will nichts falsches äh, ich will keine falsche Behauptung in den Raum stellen oder so ja. oder okay. sagen ey, worauf ich halt darauf hinaus wollte Daniel ist, ähm, meinte ja, Daniel hat daraus gelernt als er damals in unserem Mario 65 Race sagte dass Uh, Super Smash Bros. U po äh, Ultimate Port ist von You. Genau, und der Mario Kart wird dann halt ein Port von Super Mario Kart sein. Ja. <lacht> ja, <lacht> das wäre so lustig, wenn das dann wirklich so wäre. <lacht> Mit Online-Features oder so. Ja. Ja, <lacht> ähm, dann hatten wir noch das zweite Thema. Äh, Switch VR. Nintendo hat jetzt tatsächlich doch angekündigt, dass was lange in der Gerüchteküche, äh, sich befunden hat und zwar Nintendo will wie äh, a bringen mit Nintendo Labo und mh, ich denke ich denke das habt ihr alle mitbekommen und ähm, das und ist ebenfalls eine schlechte Idee weil wird schon wirklich keine gute Idee für real ist es ist einfach so Die, sie, also es ist ja nicht mal es ist ja nicht mal VR. es ist ja nicht es mal VR das ist so, wie wie heißt wie das? Google Cardboard oder so? Keine Ahnung. Ja, ähm, VR setzt ja an sich voraus, dass das Spiel äh, für jedes Auge einzeln gerendert wird. Was mhm. erstmal bedeuten würde, ähm, dass man zwei Bilder rendern muss. Beziehungsweise, das geht das ist an sich kein Problem, aber ähm, man hat halt nur eine begrenzte Leistung der Switch. Und selbst aktuell auf der PS4 ist eigentlich die Leistung oder PS4 Pro ist die Leistung für VR noch nicht so wirklich gegeben. Wie ja. soll das denn bei der Switch aussehen? <lacht> Ach so schrecklich. Ich meine, es braucht halt eine hohe Auflösung und eine vernünftige Frame Rate Ich habe irgendwas äh, mitbekommen von 90 oder so. 90 FPS braucht man. Ähm, mindestens. Mindestens, ja. Also um, um Motion Sickness zu umgehen. Also für richtiges VR. Ich weiß nicht, ja. wie es für Cardboard ist. Ja. Also für so... Für so Pseudo Virtual Reality. D Deswegen aber, ist es auch bei Odyssey, ist die Kamera auch so statisch, weil ich glaube, das wollen die halt ein bisschen vermeiden, dass, dass man Motion Sickness bekommt. Dass es schwer wird. Aber das Problem ist halt, ich habe ja gesagt mit der Auflösung, mhm. ähm, die Switch kann 1080p, aber die Switch im Handelmodus nur 27p. Jetzt fragt man sich, warum sage ich das? Ganz einfach, weil wenn man. Switch VR nutzt, dann hat man natürlich den Bildschirm direkt vor sich und wenn man mhm. und die Sache ist, wenn man jetzt keine extra ähm, Ausrüstung dafür bringen möchte, die wieder 300-400 Euro kostet, wie bei den anderen Konsolen und auch für den PC Dann muss man natürlich ein Switch-Bildschirm nehmen, weil man kann sich seinen <lacht> Monitor irgendwie da festmachen am, am Kopf. Ja. Ähm, <lacht> Das heißt man muss man, das heißt, man muss den Bildschirm der Switch nehmen und der unterstützt nur 720p wenn man sich vorstellt 27p und dann noch mal die Hälfte der Auflösung für jedes einzelne Auge nur ich weiß nicht ob das so gut aussieht und vor allem kostet das brechen ein bisschen mehr Leistung also an sich es ist es ist relativ äh, ja rechenarm. also man muss nicht so viel rechnen aber ähm, dennoch ich ich weiß nicht wie das aussehen soll wenn da Spiele teilweise wie Mario Odyssey 90 900p laufen mit 60 FPS, wie soll das denn dann mhm. auch im VR aussehen? Absolut nicht gut. <lacht> ah. Ich meine vor allem, vor allem ist es auch so unangenehm, ich meine es gab ja für ein Update so für BOTB und da ist es ja nicht so wie bei Odyssey, dass man so extra Aufgaben bekommt, sondern das ist halt wirklich das komplette Spiel mit, mit der Kamerafunktion nur in VR, <lacht> ne? Weißt du ja, was ich ja, meine. Ja gut, aber es ist ja ein kostenloses Update. Ja, auch. Also das muss man dazu sagen, das ist eine gute Sache. Aber die Brille an sich kostet ja irgendwie 90. <lacht> Warte, was? Die kostet 90 Euro? Ich weiß nicht, bin mir nicht sicher. Ich hab's. Ich habe mich nie erkundigt darüber. Äh, okay, 90 Euro wäre auf jeden Fall sehr, sehr viel. Ich habe keine Ahnung. Was den Preis angeht, habe ich nie wirklich nachgeschaut. Aber äh, das ist, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, äh, man hält ja die Switch. Also, die ganze Brille hält man ja vors Gesicht. Es gibt irgendwie. Das ist ja kein wirkliches Headset. Nee. Das hältst du dir ja vors Gesicht. Und dann stelle ich mir das bei Zelda zum Beispiel wirklich, wirklich dämlich vor. Naja, das muss ja irgendwie am Kopf befestigt werden. Denke ja. denk, denk ich mal. So, dass man die hält, bezweifle ich mal. Und eine Stachy Ah, ich hatte einen Stern. Äh, ja, also ich, ich weiß nicht, das könnte sehr, sehr heikel werden, wenn man Switch VR in der Form umsetzt. Ich weiß auch nicht, ob Switch VR in, in, in der jetzigen Zeit funktionieren kann. Ich meine, ich meine ich mein, VR ist richtig, richtig geil. Ich habe mal mhm. äh, mal PlayStation VR getestet und das war cool, aber man darf halt auch nicht weniger Auflösung haben und auch nicht weniger FPS also, ich meine die Sache ist ja auch die, um Motion Sickness zu umgehen, zumindest auf Klasse, klassischer Weise, wird ja gesagt 90 FPS Minimum, ähm, ja. aber wenn jetzt, wenn jetzt Odyssey mit 60 FPS gerade mal läuft oder, oder Zelda überhaupt erst mit 30 FPS, wie soll man das denn das hinkriegen auf 90 FPS hochzukriegen, ist halt so mein Gedanke. Da muss man ja irgendwie die Auflösung oder, oder die äh, Texturqualität runterschrauben und die ist jetzt auch nicht allzu hoch. Also ich, ich wüsste jetzt nicht, wie man das technisch umsetzen sollte, dass man es irgendwie sich antun kann. Also ich glaube, wenn überhaupt, dürfte Switch VR halt wirklich gar nichts kosten. Halt, dass man, keine Ahnung, oder so 10 Euro kosten, dass man sagt, ey, ihr könnt zur Not auch auf unserer Website PDFs runterladen und dann euch das ausschneiden oder sowas. ach so Also ich ich ich wüsste, das, das kann man ja glaube ich auch irgendwie bei Nintendo Labo, oder? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube nicht. Ich glaube schon. Ähm, nur dass man dann halt glaube ich irgendwie das selbst machen muss, aber man kriegt die PDFs glaube ich online auf der Website. Und warum haben wir jetzt 200 CCM? Ich weiß nicht, aber ich komme gerade ziemlich klar. Ich auch. <lacht> Ja, ähm, ich weiß echt, wie, wie soll das wie soll das denn was werden? Ja, die eigentliche Frage, die mir, die ich mir auch gerade stelle, was soll denn da noch kommen? Ja, Ich, ich was, kann was mir irgendwas du? für Mario Kart sogar vorstellen. Also ich meine, es ist, ist ja... Also Mario Kart wäre cool. Glaube, ...teuer ist und das, es gibt halt nur zwei Funktionen. Ich glaube, es gibt auch Videos, die man sich anschauen kann. Die sind sogar ziemlich lustig, aber mhm. es ist jetzt auch nicht... Es ist jetzt auch nicht etwas, was mich für längere Zeit unterhalten kann. <lacht> ist einfach nicht. Ich glaube, es ist halt einfach so ein nettes kleines Gimmick, was man da mal, mal... Man man nutzt es mal ein bisschen und dann war es das auch. Oh, jetzt kommt der Stachy. Mm, lecker. Danke, Daniel. Hö? Oh. Was? Hä, wieso kriege ich den ab? Hä, ist der voller sozial? Weil er das schon angepeilt hatte, glaube ich. Ja, also... Switch ja, ich würde sagen, irgendwann später wird das mal funktionieren. Also, so vielleicht in ein, zwei Jahren. Also, wenn es irgendwie eine neue Revision gibt, oder ich würde oh. glaube ich würde glaube sogar sagen, eher wenn, wenn eine neue, komplett neue Konsole kommt. Ja, das also denke ich, ich kann auch. Ich kann, mir, ich kann mir nicht, ich glaube auch nicht, dass es eine Switch-Revision geben wird. Also, nee. da, da, das macht halt auch keinen Sinn, weil ähm, klar, man könnte ein 1080p-Display verbauen. Aber das Problem ist, dass das geht dann auf, auf äh, Kosten der Akkulaufzeit. Also, ich finde tatsächlich, dass die 750p komplett ausreichen. Die reichen auch aus, vollkommen aus. Ich meine, die meisten Spiele laufen eh nicht auf 750p, auf 1000p, selbst im Dock nicht. Ja. Ich glaube, da macht es mehr Sinn, ein äh, besseres Display zu bringen. Also, ein besseres Display so von, von der Farbauflösung und so. Also, dass, dass die Farben besser rüberkommen. Oder dass man. Ähm, einfach überlegt, ob man nicht irgendwie die Akkulaufzeit ein bisschen erhöht, weil mit im Laufe der Zeit wird ja die Technik auch wieder besser, oder dass, ja. man, oder dass man vielleicht ein bisschen die Wärmeabfuhr los wird oder dass man mehr intern speichert von Haus aus anbietet. Ich glaube, das sind so Sachen, die, die die halte ich für realistischer für eine Switch-Revision. Das stimmt auch. Aber ohne, aber in der jetzigen Form Switch VR, ich, ich weiß nicht. Ob das wirklich gut gehen kann Ähm Kurz zur Switch-Revision Glaubst du an eine Switch Die nur Handheld-Funktionen unterstützt oder irgendwie Eine Switch die keinen Dock äh, mitliefert oder sowas? Gibt es schon In Japan Echt? Okay, dann ähm, Dann bleiben wir bei der Switch die nur ein Handheld-Modus unterstützt Soweit also ich, ich weiß kann, Ich kam irgendwann mal in den News glaube ich die gesagt hat Ja, es gibt die jetzt ab sofort in äh, wie heißt das, ähm, in Japan ohne Dock. Was ich sogar an sich ganz gut finde, ich fände es nur gut, wenn Nintendo mal generell das Dock günstiger verkaufen würde. Die Preise sind ja teilweise absolut lächerlich. Wirklich so. Ich würde mir so gern ein zweites Dock holen, aber ich sehe nicht 81 Euro dafür zu zahlen. Ja, das gleiche auch bei mir. Ich meine, da ist nichts drin. Es ist kein, es ist kein wirkliches Wunderwerk. Es, es ist halt, es ist halt ein 10 Euro, es ist halt nicht mal ein 10 Euro, äh, Kont äh, Controller der drin ist, der kostet wahrscheinlich nur 2-3 Euro tatsächlich Und der Rest ist halt Hartplastik, das ist halt alles Das <lacht> ist halt wirklich so Also ist Oder ist es uh. überhaupt Plastik? Ja, Kunst ja Kun schon. Kunststoff halt, aber das ist ja an sich auch Plastik Ja, klar. Also, ähm, Ich weiß nicht Also es wäre so cool, wenn die die Preise ein bisschen anpassen würden, weil Nintendo sich da erlaubt, ist teilweise... Sind, naja... Ich meine die Konkurrenz kriegt... Die Konkurrenz kriegt es auch hin. Also, warum ja so gut, wobei wenn man bei der Xbox sagen muss, äh, die haben ja irgendwie... wir bringen ja eine Xbox ohne Laufwerk und das ist dann trotzdem... Es ist nicht allzu billig. Es, es ist es ist wirklich tatsächlich ein Witz, dabei also es lohnt sich überhaupt nicht, das zu Dabei so. sind doch... Ich habe sogar gehört, wie war das bei der Xbox One, S? ist der günstigste UHD-Player. Und die hat 200 Euro gekostet. Ja. Also... Hm. Wie, wie soll man das denn jetzt rechtfertigen? Also... Ja, ich weiß nicht. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall. Ich weiß nur, dass ähm, das vom Preis her so ist, dass es sich einfach überhaupt nicht lohnt. So gar nicht. Ja. Also... Was schade ist. Also, wir können ja. glaube ich ganz gut festhalten, ja. Switch VR. Nee, ja nicht. Wartet lieber noch eine Weile, bis ihr das wirklich sucht. Und wenn ihr es jetzt schon versucht, dann bitte äh, sehr, sehr günstig machen und wirklich nur als kleines Gimmick. Ja. Ja. Und ähm, wenn ihr bei der nächsten Folge eure Fragen beantwortet sehen wollt, dann stellt unten in den Kommentaren weitere Hashtag Fragen. Dann hat es ja schon getan und ähm, vielleicht bin ich das nächste Mal nicht alleine. Vielleicht aber auch doch. Aber auf jeden Ist Fall werden. Ja, aber auf jeden Fall werde, werden wir in der nächsten Folge oder ich werde in der nächsten Folge weitere Fragen beantworten. Also schön unten in die Kommentare schreiben und ja, ich danke euch vielmals, dass ihr zugeschaut habt. Und ja, bis dann und ciao. Tschüss.